Alright, jetzt müssen wir hier wen suchen. Und ich habe keine Assassinen, nach wie vor. ne? Das nervt ein bisschen. Ich dachte, ich krieg jetzt. Ich muss mir das anschauen noch. Aber ich sehe ja keine Lebensbalken bei dir. Ja. Oh Lol, okay. Also wir gucken ganz kurz wegen den Assassinen, den Kleinen, aber eigentlich müsste hier meine Mission ja sein. Was ist denn meine Mission jetzt? CJ soll das Treffen mit den Kardinalen auflösen, damit ich sie nicht erhoffe. Ja, das muss hier sein anscheinend. Alter. Ist sehe sonst nix. sind weg, das war ein Versteck. Da, meine Fresse. Aber jetzt hat er mir plötzlich Hidden Blade angezeigt. Ah ja, schöne Wand. Ah. Okay, die haben einfach mal einen Grundverdacht. Von sich aus, ist eigentlich ganz gut ist. Macht Sinn. Die wissen ja jetzt, wie gefährlich die ganze Situation ist. Was mich nervt, ist einfach, dass ich schon Grundagro habe. Ich erobere Rom zurück. Wir kamen über ein Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Das werdet ihr noch bereuen, Assassino! Lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut, aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Da ist er! Sorry, ich musste kurz gucken, dass ich da Play drücke. Ach, wir machen das einfach so. Nein. ich habe ich eine Nebenmission hier? Nee, habe ich nicht sehr ja gut wäre eh nicht gut möglich mit dem abfinden momentan ich brauche Neben. ich brauche leben sind die drei die zwei die ich töten muss da Hier einfach gar nicht Ah nice! Hier kann ich viele auf einmal töten Ja, das macht doch Sinn sogar Ich würde eigentlich gerne Assassinen rufen auf jeden jetzt Full Charge! So, jetzt reicht's mir. Jetzt machen wir das mit den Assis. Die kämpfen ja mit, die bleiben ja hier. Toller Tipp, toller Tipp. Danke. Ja, ich müde mich eigentlich, weil ich denke, es geht weiter, aber ja, Ladescreen. Ich störe das gerade Es heißt ja immer, ja die nächsten Wochen werden entscheiden. Wir springen jetzt schon, glaube ich, drei Monate vor Ort in die Zukunft. Meine Männer sagen, naja, mal schauen. Versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Okay, jetzt haben wir, wir springen eigentlich wochenlang Krieg. Und machen nur kurz die Konfrontation von Ezio mit diesem Borgia. Das ist eigentlich das Einzige, was wir jetzt noch spielen, momentan. Alles andere ist so. Ja, es gibt Krieg, aber who cares? Oder so also kommt es mir gerade vor. Und dann ist wieder. Ah, Ezio hat jetzt wochenlang nichts gemacht, trifft jetzt gerade Borgia wieder. Hier, guck mal. Genau so kommt es mir gerade vor. Italien wird vereint ah, hier gibt's Gute, sehr gut. Und ihr herrscht an meiner Seite! Wollt ihr meinen Triumph genießen? Beißt Chris Micheletto mit seinem Heer ein. Dem aber Fall. ihr werdet schon vorher sterben. meine Schwester Weißen mit. <lacht> Geht okay, aber jetzt echt unspektakulär. Muss ich jetzt einfach eine bestimmte Zeit überleben? Nein. Ich glaube, das ist einfach überleben. Und vielleicht nicht aus dem Gebiet flüchten, ich guck mal. Ja. Das wäre sowas gewesen. Na gut, na gut. Kann passieren. War dumm. Also, ich hab's dir ja gesagt, dass es so kommen wird, aber ich wollte es halt provozieren mal ausprobieren. Ja, jetzt lebe ich damit. Aber meine Assassinen werden nicht wissen, oh, Assassine hat mich ersetzt. Schade. Weil der Pfeilhagel wäre echt nützlich gewesen. Guter Versuch, aber fick dich. Ich will einfach, dass sie Kommen die Stärksten sehr gut. Also nicht, dass die Schwachen schlecht sind, aber die Starken können halt mehr reißen, haben mehr Leben. Ah, okay, der, der verliert den Kampf Das ist okay. Nein, nein, lass ihn ihr okay, erlebt noch. Sie wissen, was ich dann erwarten würde. Alles gut, du kannst nach Hause gehen. Tötet ihn. Bald ist euer Leben verwirrt und mein Reich wird wiederhergestellt. hergestellt. Hey Arschloch. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Michelettos her marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt! Auf Befehl Papst Julius II. Oh. verhafte ich euch, Cesare Borgia, für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No, no! No, no! Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Und so enden die Borders. Ich glaube, so wirklich. Wie gesagt, ich habe die Serie nie geguckt früher. Lief mal auf Pro 7, glaube ich. Das war lange her. Die haben sich echt lange gehalten. Es war die Art, wie er es sagte: Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwag zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch, was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen, mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Also ich habe jetzt mein Geld verloren. Brauche ich es nicht mehr. Sequenz 8 beendet. Okay. Das ging jetzt schnell. Ich bin ja gespannt, wie wir nachher reinkommen am Ende. Beim ersten Teil mussten wir einfach alte Missionen laden. Hier kann ich mir das nicht vorstellen. Victoria. Okay. Jetzt bin ich schon gespannt, wie es weitergeht noch. Brotherhood. DLCs haben wir ja. Äh, nicht Lösung, ich will eigentlich Zusatz. Inhalte. Ich glaube, wir reisen gerade. Ich glaube, wir reisen gerade lange. <lacht> Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Okay, er ist wirklich das hier. Wow. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reiß den elenden Bastard! In also der, der Wiki sagt auch nur, nur die zwei DLCs an. Ah, ich kann mir das Rad neu überlegen. Cool. Hätte ich das mal früher gewusst. What the hell? In Wien. Oder? Piana, Wien? Ich denke mal Wien. Also mich der Soldat nicht gesehen hat dahin. Ich brauche Nachschub. Ich nehme mir kein Pferd, ich laufe. mal oh, kurz das Bettentext hier, existiert ja gar nicht. Das war ja Select. Oh, was ist meine Zusatzmission? Mindestens fünf Quadrate behalten, ja easy. Glaub ich. Äh. Müsste du dich nicht das mit Holz festhalten oder so, Ezio? Ich weiß ja nicht. da kann ich nicht überspringen. es gecheckt, ich dich überspringen. Ist okay. Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reiß den elenden Bastard in Stücke! Er hat es tatsächlich geschafft. Schon. Unglaublich. <lacht> Kaum ein Jahr später. Drei Monate später ist er schon wieder weg gewesen, oder? Nein, wir waren viel weiter hinten. War mich um 13.02 vorhin noch? Ich brauche Nachschub. Jetzt 13.07, das waren über 5. über 4 Jahre. 4 Jahre, 3 Monate oder so. Ich glaube, zumindest. Irgendwas blitzt da drüben. Ich glaube, das sind die Kanonen. Oder die Explosion. Ah oh ja, klar. Ich habe mein Pony mitgenommen. Das erste Pony, das stirbt in diesem Spiel. Ja gut, dann geht es jetzt halt ohne Pony. Muss ich halt jetzt ohne Pferd weiterlaufen? Schade. Ah, mit dem Pferd wäre ich vielleicht drüber gesprungen, ja. Ist mehr Sinn. Yes. Wieso genau kämpfe ich jetzt eigentlich? Die 100 Meter ich locker laufen. Yes. Denke ich mal zumindest. Wir probieren es mal. Also, schon klar, sie suchen mich, aber ich denke mal, die 100 Meter kann ich laufen. Ah, ja, Nein, nein, nein. Okay, die werden sterben. Der voran. Die Kacken. Ich drücke 4 übrigens nicht X, nur falls ihr euch wundert. Jetzt drücke ich X. Okay, die Soldaten greifen einfach so irgendwelche Leute an, das ist nicht okay. Seid ihr euch da ganz sicher? Gott ist gerecht. Sieht so aus. Ah, fuck off. Oh. Äh, ja. Jetzt. Der warg nicht. Okay. Kann ich da rein? Ah, ja. An diese Szene kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Ah, das ist eine Leiter, aber kurz. Sieht man halt voll gut so. Ich weiß nicht mal, wieso ich da hoch bin, aber... Geht keine Waffe, die schneller ist gegen diesen Kack. Wachen Dixer. Daher, perfekt. Ich glaube, die... Be okay. Die verschiedenen Soldaten bekämpfen sich natürlich auch untereinander. Ja. Wir sehen einfach so random die dritte Partei, die gerade mitmacht. Ja, sieh mal an. Aber ich glaube, die Armee vom Papst macht uns gar nichts. Kann ich da besonders cool hochklettern? Oder darf ich die Leiter in der Mitte benutzen? Ich glaube, das war ein Nein für die Leiter in der Mitte. Ähm... Ah ja klar, das ist zufällig halt genau gleich eingerissen wie vorhin. Ah warte, nein, da ist gerade zufällig jetzt eine Leiter. So aus genagelten Brettern. So cool aber auch. Aber wie gesagt, ja ich spiel. Ich spiele ein Spiel. Ich bin nicht ultrarealismus. Ich habe uns mega viel Cash, dass wieder ich so viele abgegeben habe anscheinend. Mauern umgeben euch. Es gibt keinen drinnen Dann kommt Messio! Ja, komm ich sterbe nicht! Fortuna wird mich nicht verlassen! Ich bin der beste Krieger aller Zeit! Ja, du bist einfach der Beste. Ich kenne keine Niederlage! Buttonmashen! Ein Lieblingsspiel, Button Ernsthaft, Fangen wir zu an. Ein Auditore! Ha, wir jetzt alles zu an? Ich werde siegen! Da misch dich nicht eingekackt, Roma, Italia, España! Hier gehört gar nichts. aus dem Zelle im Innenhaus, Kollege. Also, geh kacken. Weißt du, ich wollte nicht mehr mit Fernkampfwaffen spielen, aber nein. Du schießt nicht auf mich, Junge. In dem Fall. Und den nehme ich auch. Ich habe den einmal zu wenig getreten. Fuck. Er schießt gleich noch mal mich wahrscheinlich Ah ja, jetzt Das wundert mich jetzt nicht. Ah, der Heavy wird lustig. Ja, den muss ich zuerst down bringen. Ah, jetzt, okay. Geht das nicht mehr weiter, Cesare? Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich reaktiv spielen kann. Aua, ich wusste nicht, dass es bei dem auch laufen wird. Nee. Ja, nice. Der Thron Bullshit. mir, etwas zu wollen. Gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. No nome. In pace. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Der Thron gehörte mir! Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt! Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Diese schwarze Punkte in der Mitte symbolisiert auch den Apfel, oder? Damit müsste die Main-Story lang langsam fertig sein. Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Warte, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezio's Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Ich schon. Wir müssen das Passwort finden. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Ezio selbst kennt das Passwort vielleicht nicht, aber... Ah. Hä? Was wollen die von mir? I don't get it. Kann ich das bei jeder Statue? Verstehst halt natürlich nicht. Irgendwas ist an dieser Statue speziell. Ah klar, das Licht brennt. Wir haben keinen Strom, aber das Licht brennt. Aber hilft mir das jetzt wirklich weiter? Hat ah. das zu tun. <lacht> ah ja klar, logisch für das Web-Logo. Ja Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 14 19, 14 20 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 14 19, 14 20. Oh mein Gott. Was? Gott. Sprich dich aus! Ja, hallo, tue ich doch! Das Tetragramm, die 72 Namen Gottes, seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert, Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen, 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca, hm? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Also muss Ezio dann nur 72 sagen und alles ist gut. Okay. Ich bin mal gespannt. Daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Ist zu lange her. Schon klar. Gehen wir. Hey, hey, hey, und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Kann ich Kann äh, Kann er nicht sowieso äh, Flashbacks haben an die Vergangenheit? So, ich habe gerade was gegessen, deswegen habe ich gewartet. Ich dachte. Ich dachte, Desmond kann so Flashbacks haben an die Vergangenheit. Das ist. Normal bis zu einem bestimmten Grad. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Hm? Es war ein langer Weg. Ich glaube Gott nicht. Dir ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird mir sicher. Also, der Apfel wird, wird natürlich alles verändern, aber. Ich kann das jetzt mal kurz zu sagen. Revelations. Ist der letzte Teil mit Ezio. Und da wird Ezio Was den Apfel noch mal woanders verstecken. Vielleicht versteckt er auch einen anderen Apfel, das, das kann sein. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Also, es kann sein, dass wir hier einen Apfel finden und woanders den anderen, das kann auch sein. Aber ich weiß, dass Ezio einen anderen Apfel verstecken wird. Oder einen Apfel. Denselben oder einen anderen weiß ich nicht. Aber ich dachte, dieser Raum ist nicht im Kolosseum, sondern da ist es im Vatikan. Was für eine Anlage! Das ist das Rande. Da waren wir doch vorhin schon gegen den. Dem Hypogeum die Gladiatoren und am die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich oh. unterhalb der Arena. Ja nice. Gut zu wissen. Ist schon spannend. Heftig, aber spannend. Ähm. Keine Zeit, in der ich auf jeden Fall unterwegs sein wollte, aber spannend, trotzdem. Ganz komisch, ich muss nach unten links drücken, dass er nach links läuft. Wegen der Kamera. Sehr unangenehm gerade. Irgendwie ist das komisch. Heute ist Oktober. Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Oh. Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen uns den Apfel und gehen wieder. Das glaube ich nicht. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, Schätze auch. Die Göttin da. Ich weiß ihren Namen schon wieder nicht mehr. Ich hatte viele Namen, ich weiß. Was, es Athena? Nee, ich glaube nicht. Fuck off. Desmond. <lacht> Wohin sollst du denn sonst springen, wenn ich auf diese scheiß Plattform... Ich werde es so wahrscheinlich, wenn wir schon so weit sind, ähm, zeitlich her so weit spielen, dass ich Assassin's Creed Brotherhood für heute fertig kriege. Nächstes Mal gibt es eine Revelations. Hallo, willkommen im Stream. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Zwei Symbole, hier ist gar nichts. Da ist nochmal eins. Weil die Kamera immer. Das ist der Maschine. Es ist dieselbe nochmal. Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind sie? Was ist los, Desmond? Nichts. Nichts, nur mal eben Gott gesehen. Easy. Oder einen Gott. Wie viel hat er gesagt? 72? So zufälligerweise. Kannst du da bitte nach rechts gehen? Dann nicht. Ähm. So ah, ich wollte sagen, hoffentlich war das nicht alles nur, um cool rüberzukommen. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament, auf Stein, ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig, geläutert durch Feuer, geläutert durch Dürre, geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig, unschuldig und unwissend. Das ist eine andere Gottheit. Das ist nicht dieselbe. Oder vielleicht eine andere Form von ihr. Das mit die Maschine mit seinem Weißnugel. Ich komme. Das wurde auch Zeit. Oh, ich dachte schon, dass es ist jemand anderes. Wo jetzt... sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut schöne decke du magst die decke mann was für eine tolle reisebegleitung du bist äh, war mir schon mal da oben muss ich hin Oh nein das ist eine zeit ein zeiträtsel bitte nicht Oben ist was? Da oben ist ein Assassine. Ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Und Können wir beten, dass das das er die Fresse weiß. hält. Ich weiß, er wird das Arschloch dargestellt, aber. Es klappt ganz gut. Allein <lacht> <lacht> ah nein, sein halt auch Immerhin. So, ich werde jetzt dafür das Schauen, das mal ausprobiert. Einfach das Schauen, uns mal zeigt, wie er das machen würde. so. Einfach so. Weil ich Lust habe. Ich würde gerne, dass er mir zeigt, wie ich das machen müsste, so als erfahrener Assassin. Ich fände das nett. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setzte sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Verbargen, was wir nicht konnten. Sie konnten also irgendwann ihre eigenen Kreationen nicht mehr zerstören, weil sie zu mächtig wurden. gerade dazu in der Story. Hier geht was auf. Ja, dann komm hoch und mach mit. Viele. Nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die stimmt. Welt zu vernichten. Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit... Zeit zerfasst uns. Okay. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Die Zerstörung? Ist das Ezio noch? ist das vielleicht alter ihr könnte es sein dass das alter ist vom mantel her hätte ich jetzt auf Ezio getippt aber wer weiß das ist so cool ich weiß, dass sich die Story über die Götter und so in jedem Assassin's Creed irgendwie weiterzieht. Was immer das ist, es funktioniert aber nicht. Eine Sackgasse. Das ist schon geil. Da bin ich nicht so Also, wer der Außerwelt ist so. Hier schon das Ende von und Ich dachte, Revelations ist dann auch... Aber das ist Revelations nur noch die Aufklärung für alles. Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Muss ich nicht, theoretisch. Theoretisch da. reicht meine Klinge. Und jetzt das Passwort. Als Sean recht hat. Ich habe immer recht. Auch mit der Sackgasse? Hab ich nie gesagt, ein Missverständnis. Alter, sieht das heftige aus. Okay. Ist das Wasser? Ist Wasser, okay. Hinter uns war noch eine Treppe nach unten. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Das ist halt voll das billige Passwort. Hier ist verschlossen. Ich wollte nur sicher schnell schauen. Oh, die folgen mir. <lacht> Wie cool. Das ihr euch ansehen. Das ist erstaunlich. Wow. Ja, echt. Es ist Ezio. Oh, äh, ah, das. Desmond hat zwar das Gesicht von Ezio und Alter hier übernommen. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. wenn du alle betätigst, leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform? Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davon. 100 Jahre könnte ich sprechen und ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit fünf Sinnen, ihr mit sechs. Einen verwerten wir euch, zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen, nur ahnen, raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören, wissen, euch beutigend. Das tut echt weh. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Ihr seht den Narrenschimmer. Ihr hört die Worte, aber ihr wisst nicht. Das war der Falsche. Ich muss aufs Leuchten achten bei den Schaltern. Das hätte ich wissen können. Ich geh mal runter. Die Götter haben uns also Wissen verwehrt. Wir hätten euch lassen sollen, wie Ich glaube, sie mag mich nicht. Vielleicht doch, deswegen redet sie sonst mit mir. Vielleicht sind wir die Lösung, um alles wieder besser zu machen. Es ist schwer zu verweilen. Wissen, so wie wir. Herabend sie wissen, dass dessen. wir kommen, okay. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Ich ah, das angehört. Das tut weh, wir wissen es erst, wenn es zu spät ist. Und sie werden es mir nicht sagen. Wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so. Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Ach, lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden und der Lenten unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, in der Hassen und Verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Okay, ich kann hier steuern. Bitte, aufhören! Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Was müssen wir genau ausgleichen? Wehre dich nicht. Nein. Nein. Getan. der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh, allein. Nur sie muss noch gefunden werden. Desmond ist halt nicht wirklich tot, ne? Der ist einfach umgefallen. Sie? Ziemlich sicher tot. Desmond? Weiß ich nicht. Aber ja, es, er kommt nicht so schnell. Also, soweit ich mitbekommen habe, nicht so schnell davor. Ich glaube, im neuesten Teil wird er mal angesprochen, so nebenbei noch, dass er noch existiert oder so. Aber. Also er ist Kanon, aber. Nice. Also, ich lass mal... Ich gehe mal kurz was zu trinken holen. Ich lasse kurz das Auto hier ein bisschen laufen. Scheiße! Oh. Er hat einen Schock! Er muss in die Maschine! Das ist seine einzige Chance! Der Animus hat das verursacht! Ich bin der Experte! Los jetzt! Nein! Vielleicht sollten wir das doch mit noch anschauen? <lacht> also, wir kommen wieder in den Animus. So kommen wir aus also in den Animus zurück nach Rom Ist schon cool die Story, ich mag das. Auch wenn es ein bisschen sehr abgespaced wirkt teilweise. Aber ja. Also äh, wie gesagt die Credits laufen durch, ich hol kurz was zu trinken. sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise auf YouTube, ich erkläre nachher noch was. Also wenn ihr nicht gucken wollt, es die Credits und skippt, ich erkläre nachher kurz was dazu. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Ich kann ich nicht mehr skippen, merke ich gerade. Ja gut. Dann müssen wir uns die Credits noch geben, den Rest. Ich wollte gerade skippen. Aber soweit ich weiß, haben wir die Desmond Saga hiermit beendet. Wir kommen jetzt zurück in den Animus. Revelations wird den alten Aethio noch für ein bisschen haben. Wir werden den Spuren von Altair folgen. Bevor wir dann mit einem neuen Subjekt in der Gegenwart in eine neue Vergangenheit gehen. Aber ich meine, die sind zumindest teilweise mit dem Desmond verwandt noch. Ich will jetzt da nicht zu so viel verraten. versprechen, vor allem nicht verraten, weil ich selber nicht sicher bin, aber... Ich meine, Canon sind die verwandt mit das mit Miles. Miles war da, ne? Ja, das mit Miles. Ich und der Amgeber. Also, äh, auf jeden Fall. Damit ihr wisst, was jetzt noch weiter abgeht. Ich werde jetzt noch die Glyphen machen. Ich werde nachschauen. Wir haben noch zwei DLCs offen. Ich werde nachschauen, ob die Flaggen was bringen. Ich werde nachschauen, ob die Federn was bringen und ich werde Rom fertig kaufen, ich werde die Gemälde kaufen und dann werde ich mal schauen in den Erfolgen kurz, ob ich wirklich äh, was machen kann damit ich guck mal kurz, normalerweise gibt es diese Listen im Internet das können wir nebenbei mal machen hier Assassin's Creed 2 Trophies Trophies.de Da ah, haben wir es doch. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. bin jetzt gar nicht sicher. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, sonst würden mir alle hassen. Ähm. Okay, nein, ich habe das richtig. Ich wollte kurz gucken. Ich habe gerade gehofft, dass ich nicht das falsche Mikro an habe. Also. Es gibt eine verpassbare Trophäe. Ah, ne, warte mal. Ich bin bei Assassin's Creed 2. Ich bin dumm ich nicht Brotherhood Brotherhood Trophy Playstation Trophy Nein, jetzt ist, ist das Remake. Playstation Trophies Neun Sequenzen, alle erledigt. Security Apple of Eden haben wir jetzt gemacht. Achieve 100% Synchronization in any sequence other than Sequence 1. Replayer memory, das können wir machen. Und dann müssen wir alle Schreine machen halt. Wir müssen die Leonardo fertig machen. Um die Subjekt 16 Puzzle möchte ich machen. Ah, uh, remove all Borgia flags in Rome, collect all feathers, find one artifact in 2012. Ich wusste nicht mal, dass es da gibt, aber naja. Kill a Guard in the Broom, ich wusste nicht mal, dass wir Besen mitnehmen können, aber ist gut. Throw Money in a well können wir machen. Wir haben anscheinend einen Fallschirm, das kommt wahrscheinlich am Schluss. Und dann ganz viel. Die ganzen Silbertrophäen sind Multiplayer-Trophäen. Es gibt eine Trophäe, wenn wir mit einem Ausrufer Geld zahlen und ihn danach berauben. <lacht> ja, wir werden heute sicher nicht mehr mit, mit Revelations anfangen. Aber im nächsten Stream, wenn wir Assassin's Creed spielen, wird auf jeden Fall Revelations. hier übrigens auf YouTube zuschaut, das ganze wurde natürlich live auf Twitch gestreamt den link dazu unten wenn ihr den stream komplett nachschauen wollt könnt ihr das auf Zuckerpopel live machen dasselbe zählt für die auf YouTube äh, auf Twitch oder Zuckerpopel live ähm, den jeweiligen link zum anderen Kanal findet ihr unten zusätzlich ähm, ihr den link zum hauptkanal da kommt das ganze ein bisschen geschnittener raus plus ganz viele andere projekte aber twitch ist eigentlich ich streame eigentlich alles was ich spiele auf twitch jetzt ich habe auch den naslog jetzt so weit dass ich den auf twitch streamen werde den rest zusätzlich habe ich in pokémon naslog angefangen zu zweit ganz kranke sache wenn ihr den stream vorhin sehen wollt könnt ihr das immer auf Zuckerpopel Twitch machen, wenn ihr danach schauen wollt auf Zuckerpopel Live und auf Zuckerpopel YouTube kommt das Ganze dann geschnitten ein bisschen ein bisschen gekürzt, in Folgenlängen unterteilt, ja, ganz cool ganz toll, macht Spaß und ich würde eigentlich langsam gerne dass die Credits vorbei sind aber ich habe Angst, wenn ich jetzt Beenden mache, dass da was passiert. Riskieren wir es? Nicht gespeichert. Nein, das ist eben das Problem. Ich will es nicht riskieren. <lacht> Also ja, aber auf YouTube auf jeden Fall. Die nächsten eine, sicher wahrscheinlich eine Folge, vielleicht zwei mal schauen, wie lang es wird. Äh, sind noch Collectibles. Plus Zusatzstory eben mit den DLCs zuerst. Ich werde zuerst die DLCs spielen. Ähm, und danach dann Collectibles und Subjekt 16 Zeug. So Zeug halt, ja. Also, ihr könnt noch ein, zwei Folgen schauen, wenn ihr DLC haben wollt. Danach müssen wir schauen. Also, ich bin nochmal still. Ich hoffe, bald ist es vorbei. Nicht, dass es schlecht ist. Ich mag die Musik, aber ja. Da werden wir am Ende, tatsächlich. Nicht mehr weit. Das heißt, Desmond. Desmond kann nicht tot sein, wenn er wieder in den Animus verschifft wurde. Warte mal. Ah, die am Ende auch so. Nein. Also er lebt noch, er lebt ganz sicher noch, ganz ganz sicher.